So und das mal erzählen erzählt. Ersten der neuen Reihe. Der Reihe Ikerfangen. Sehr lange gedauert. So, wir erstellen es erstmal. Ah, ja, blöd wird das nichts davon darf von weiter wandern Actually, ist das eine gute Frage. Ich fand den Namen einfach gut. Ähm, an sich einfach, weil ich äh, jetzt zu Anfang so machen würde, dass ich äh, viel halt durch die Gegend gehe äh, durch die Gegend und nicht wirklich ein Zuhause habe. Das ich bin nachts ineinander und ich werde ich nicht mich erkennt auch. Oder wenn ich den CSH werden sollte, irgendwann, was jetzt eigentlich nicht gemacht ist, dann äh, würde ich dann theoretisch ja, ist halt wir weiter in 19 mit Karte oder sowas. Keine Ahnung. Also kann ziemlich spannend werden, was da auf uns kommt. deswegen. Go, ne? So, ähm, ja, du. So. Die Folge wird übrigens keine halbe Stunde sein, sondern etwa 20 Minuten. Na. Moment, schätze ich mal wäre auch egal äh, ja das sind mal die welt ein bisschen anfangen deckt das mal ein bisschen Vielleicht jetzt weil meinst, ich Ewigkeit ewigkeiten nicht mehr gespielt habe alles auf ein einmal runter da muss und vor allem das video noch nebenbei stellen Ja, hier ist es echt krank, was ich hier leiste. So, genau, ich wollte hier nochmal. Zack, das ist Paket. Quest ist doof. Das ist die Das hier ist ein schönes. Okay, es ist doch nicht so schön, wie ich es gedacht habe, aber war mal schön. Okay, es kommt nicht mehr so wirklich, ja, es ist halt für die 1.19, nicht für die 1.19.4, ne, also. Den Gucken wir mal, so Grammar Art und das raus. Ja. Sonst starte ich mir in Nur und ja weiß jetzt nicht, was es macht, aber was also die Welt zum Lengen bringen, weiß ich nicht macht. Oh, dann lass uns mal Holzschaden. So also, um die Basic Tools. Die Tools. Mehr dürfen wir uns selber nicht craften. Das ist eine der Regeln. ist eine der Regeln. dürfen uns alles was stein ist dürfen wir uns brauchen alles drüber hinaus muss gefunden werden oder erhandelt halt. das cool und sie das heißt wirklich nur was für Fackeln. und zum erhandeln aber jetzt das ist ja klar denke ich mal ne Okay, warte. das spät sich ja. Hoffe ich mal nicht. Ich kann die Kiste nicht öffnen, weil wir sie sich gleich blagartig öffnen und wir werden trinken. Ja, die sind ja geladen, wie ich es gesagt hatte. Jetzt sind sie geladen. Barry Treasure Map, die natürlich sehr gerne wieder trinken. Äh, ja, Barry Bury Treasure Map nehme ich natürlich immer herzlich entgegen. 2x2, ah, ja, auch gerne. Ja, ein bisschen was <lacht> wo oh, ich jetzt das eine TNT benutzen könnte aber das Schöne ist schön hier auf viel mache ich ein Bild ja hiervon von mache ich ein Bild und das ist schon... genau das ist halt auch so der Sinn Zweck vom Wandern einfach mal so also, schöne Orte finden Screenshots machen ja das ist auch so eine der dinge die man gut machen kann wenn man durch die gegenwand ich glaube hier ist eine gute position ich arbeite das dann später noch Ouch, Essen? Ja, das ist das -Stew. Ja, fängt sich gut an, ne? Ah, <lacht> ja, stimmt. So, solche Erz wie Kupfer und... und äh, ja, ist Kupfer und Kohle, also Kohle, ja, kannst du abbauen. Das Einzige, wo wir es gut ist zum Schmelzen, wäre jetzt natürlich Kupfer. Weil, äh, Kupfer dürften die theoretisch abbauen, weil es die nutzt sich dass wir kein Metall und damit auch Diamanten abbauen können. Weil da könnten wir riesen Fortschritt machen. und jetzt theoretisch direkt in diese Höhle spazieren, hier ja, Eisen finden und 30 Meter weiter, äh, Diamanten oder so. Nur eine Theorie. In der Praxis wäre es vielleicht nicht so, aber eine Erstmal alles aus Holz. Weil ich mache das immer gerne, dass ich äh, meine ersten Tools so einrahme. Wenn ich dann solche Sachen habe, wie Holzsachen, dann kann ich sagen, das sind meine ersten Tools gewesen in der Welt. Deswegen äh, mache ich meine erst, meine als erstes gecrafteten Tools auch nie wirklich kaputt. So. Aber das mir, mir das wird mich ehren, ne? Sound. So, wer kann denn wir mit? Und eine Mene Miste, Apfel in der Kiste, eine Miene, Mack bist weg, der kommt gerade her. Du bist noch nicht lang weg. Sag mir erst wie alt du bist. Beginnen <lacht> Ah, ich jetzt es mir essen zu machen so und da geht's auch perfekt äh, ja das wie wie, wie wäre denn der ablaufplan äh, ich, mal. ich würde nämlich sagen der ablaufplan wäre eigentlich immer samstags und dann so abends oder so, je nachdem dann, weil ich halt Zeit habe. Äh, ich bin jetzt halt selber in der Schule ständig, ein bisschen komisch, aber äh, ein bisschen durcheinander, aber äh, das ist jetzt schon. Na, ich muss mein TNT nicht... Weiß, was ich für die TNT mache ich rahmen es ein heilige TNT das heilige TNT wir müssen es beschützen kostet es was wollte Piratengöttin hm. Jinsu. Piratengöttin göttin Jinzu hat uns sie geschenkt. ich, ich habe ja Bücher die mir nur Federn und so ich könnte ich theoretisch schon eine Art so Bibel schreiben zu so. ja oder zu beraten gott wenn die irgendwelche Namen Ideen hat und oh, doof. wenn die irgendwelche Namen habt schreibt die in die Kommentare das ist ja echt super nice ne Uh, ja wäre echt super nice weil ich die, die, die ich krieg die nicht ich bin nicht äh ich bin nicht kreativ für so ich bin nicht kreativ genug für solche Ideen ich meine okay gut cool. Du kannst sie freier nennen ja, die Piraten gattet. Aber ja, ja das vergeben, Warum ne? oh, ich mir mein, kein Boot gekraftet? wenn ich doch schon mal über Wasser travel. Aber ich glaube, es ist jetzt der so passendste Zeitpunkt, um jetzt hier ankommen zu sagen... Jetzt sind wir ankommen, zu sagen einfach so... Das war's mit der Folge. Und ich wünsche euch. Guten Abend. Eine gute Nacht. Tschüss.